willkommen Reisende. Wir befinden, waren gerade im Dorf der Anomalie und haben jetzt einen Frachterkampf vor uns. Ich habe einmal gekämpft und neu geladen. Und da werden wir jetzt wieder hingehen. Der Frachter sieht nämlich erste Sahne aus. Und den müssen wir jetzt naja, zwei, drei Stunden, vier, fünf Stunden bekämpfen. Bis ein Essen auftaucht. Es ist nämlich kein Systemfrachter mehr, Yay. Na ja, wo sind sie? Ja, los sterben. Ah. Hä? Wollt grad sagen. Eigentlich schiffe Ja, ich habe sie. Scheiß an. Ja, hätte mal... Oh, fuck. Ja, gut. Mhm. Ich sag ja, ich hab da mal versehentlich drauf geschossen. Jetzt können wir den Frachter knicken. Super. Machen wir das halt nochmal... Oh nein super alter wir sind aus dem spiel oh, scheiß spiel ich darf verarschen hat sich das Dreckspiel beendet oh nee kein bock den zu kaufen So eine Scheiße. Bestimmt, weil der Speicherpunkt auf Anomalie ist. Das hat er bei den Quecksilbersachen auch schon nicht so gemacht. Super. Aber ich weiß nicht, wir sind ja dann so gesehen was zum Henker, wo sind wir denn jetzt? Was sollen das jetzt? Wir holen uns jetzt halt den Speicherstand hier. Ich hoffe einfach, dass wir den Frachterkampf dann noch haben. Es kommt davon, wenn man eine Basis bauen will. Kriegt man einen Frachterkampf. Kann man da noch mitnehmen? Super guten Frachter. Aber wieder Wilkard von den Gag. Ugh, diese kleinen nervenden lauten Mistviecher. Ich hätte so gerne einen von Korvax. Aber nein. Immer werden die von den Gag gesteuert. Ja, ja, Notfallübertragung ist mir schon klar. Herr ja, Gott, warum sind wir jetzt mitten in den Frachtern? Ja, super, so schieße ich ja. Alter, was zum... Wer, Alter, wer schießt hier auf mich? Wo ist denn der? Stirb doch, ey. Oh, muss der hier so nah dran lang fliegen? Oh, Schei. Mm -hmm. Die Waffen sind schön und gut, aber mal ganz im Ernst. Ist nicht deren Kackernst dauernd schießt man noch was anderes. Man hat extra das Anvisieren. Und was ist? Am Arsch. Ja, ich hoffe, das Ansehen noch verringern. Scheiß. Gag ey, also mal im Ernst. So ein Geck wieder beschenken, ey. So wegen dem blöden Ruf. Wie, Alter. Immerhin haben wir den Frachterkampf noch. Auch wenn wir jetzt mitten in den Frachtern und den Scheiß-Frachtkapseln landen. Und na, das war nicht hinten drauf draufknallen. Oh Gott, brems ab. Oh, Alter. Ah, nee. Jetzt fliege ich erstmal zu dem richtigen Frachter. Jetzt geh halt drauf, Alter. Meine Fresse. Ne, mein, kann man mit dem Ding weit schießen. Oh nein, anderes Schiff. Nie auf die mit den frühen Antriebsdüsen schießen. Ha, ah, gekrilligt. Können wir gleich unseren Ruf wiederherstellen. Ja, jetzt sechs überhitzende Waffe. Aber nein, sie mussten ja unbedingt aus sechs Upgrades 3 machen. Was? Krass, gewonnen. Was zum Henker war das jetzt? Hä? Ich krieg eine Notfallübertragung. Was zum... Oh weh, der schenkt uns das Ding jetzt nicht. Jetzt mal muss man aussteigen. Ja. C, oh, ich könnte kotzen. Och nee. Auf was für eine Taste habe ich denn gedrückt? Ah. Ganze Tastaturen blinken. Prinzipiell, wenn wir das Geld hätten, könnten wir auch einfach. Ja, Herrgott, wo sind sie denn jetzt schon wieder? Oh, ernsthaft. Naja, könnten wir so uns direkt kaufen. Aber. Da wir gerade nicht. 190 Millionen dabei haben. Ich schieße doch gleich wieder drauf. Oh Nivea. Also, ja wie gesagt, das Geld haben wir nicht dabei, sonst möchten wir nur landen und nicht kämpfen, weil dann können wir uns einfach kaufen. Wo ist denn der letzte Vogel? Oh krass, es sind noch zwei. Oh nein, oh wir hängen im Frachter, Super. doch schon wieder unten. Na, jetzt kriegen wir auf einmal die Übertragung. Wozum... Fick. Ach, da. Ich weiß nicht, aber ich glaube, der war ein bisschen zu kurz für S. und schlechter als der erste super naja die äh, frachter also die größe ist egal da ich uns die teile einfach zum frachtausbau auch erfahren kann aber er sollte mindestens also haben mindestens er sollte s klasse haben C, Also S-Teile in den C-Frachter einbauen. Ist auch scheiße. Jetzt landen wir jedes Mal in den mitten zwischen den Frachtern. Ja, los. Lass ich ändern hier. Wo sind sie? Ah, da unten. Ich habe es genau gesehen. Ja. Ich gebe nichts besseres ein als auf mir zu landen, wenn er explodiert. Nein, fliegt doch nicht da lang. Was soll denn das? Oh. Jetzt hier wieder oben und unten. Ja, Gag laber nicht. Schon gut. Was ah, die Raumschiffe werden immer mehr. Oh, nehmen wir A oder S A oder S, A oder S. A oder S. Äh. Ja, okay, wir nehmen es. Geht ja gar nicht. Und wie ihr seht, A kostet 142, S kostet 190 Millionen. Oder 180? Naja, auf jeden Fall kostet er ausgebaut 600. Obwohl er direkt am Update-Tag, also bei 4.0, mein ausgebauter S-Frachter ernsthaft nur 7 Millionen gekostet. War nichts mehr wert. Geile Umstellung. Tagelanges Farmen. In nichts. Und da ich seit dem Update nicht wieder gucken war, gut möglich, dass er wieder den Wert von vorher hat. Wenn ich mir auch egal. Was zum? wie sehe ihn doch an. Herr Gott, ey. Er stellt dir sein Schild wieder her. Was war das? Ein Kamikaze. Wollte er mich rammen. Kann er ja mal vollknicken. Dämlich Idiot. Oh, flieg schneller, ja Gott. Ja, Überhitzung, ich kack dir auch gleich, weil du Alter, die haben die ganze Ausrüstung so scheiße schwach gemacht. Dass du jetzt hier ewig kämpfen musst. Bitte jetzt mal sterben. Oh Herr Gott. Oh, ich glaube, das hier ist auch nur ein Zwei-Sterne-System. Das heißt, das dauert noch länger, es frachter zu bekommen, als mir lieb ist. So. Ein Glück haben ist das hier oben. so naja also drei stunden habe ich noch zeit also Hoffentlich wird es bis dahin was. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Da der Speicherstand so bleibt, können wir auch beim nächsten Mal einloggen. Weiterspielen und genau da weitermachen. Das ist das Gute. Also wenn man nach ein paar Stunden keine Lust mehr hat, macht man wann anders weiter. Super nervig, dass wir gegen die kämpfen müssen. Wir könnten zwar auch einfach landen, gucken. Was das für eine Klasse ist. Aber wenn es halt S ist. Können wir uns das nicht holen. Weil wir das Geld nicht haben. Nur wenn man gegen die Piraten kämpft. Kann man sich das als Bezahlung holen. Was voll abgedreht ist. Schießt hier auf so ein paar super schwache Piraten und kriegst einen riesen Frachter geschenkt billiger Schwachsinn das so Na jetzt sind wir aber unter dem Frachter und diese Nachricht geht mir drauf in den Nerven Das ist jetzt der Fracht ein. mal sehen, man eigentlich denkt man hat in dem Spiel gerade was vor, kommt irgendwas anderes dazwischen. Dabei wollten wir das System nur nach einem Planeten scannen, der nicht super nerviges Wetter hat. Ich habe wie weit die Waffe geht. So weit. Cool. Oh, fliegt doch nicht so nah an den Frachter. Oh. Ressourcen haben wollten, könnten wir einfach auf den Frachter schießen. Aber da wir die nicht brauchen, und viel lieber den Frachter benötigen. Ja. ja. Es gibt ja noch den Sentinel-Frachter, aber der hat diese doofen Antennen direkt vor der Landebucht. halt man ja dagegen, dass sich das Design ausgedacht hat. Sterne System kann das dauern. Naja. Mein erster Frachter eine Stunde, dann hatte ich genug, weil es sehr spät am Ende vom Spielen war, den Tag. Und dann noch nächsten tag weitergespielt. da weiß ich dass das mit dem speicherstand funktioniert noch mal zwei stunden oh, ging eigentlich dann hatte ich einen s-frachter gucken wie lange das hier jetzt dauert also bisher ist 23 minuten bisher gar nichts Sind die ersten? Ja, da drüben oder was? Sag mal, wie sie schießt mal auf? Was hat meine Waffe jetzt für ein Problem? Hm, super, andere Seite vom Prachter. Hinten. Oh, so nah am Frachter und im Frachter. Wie schön! Ja, Verarscht mich ey. Ganz oft. Ja, ist ja gut. Nö, nicht rum. Mann, Mann, Mann. Hm. Das hier oben ist... Sieht ziemlich nach unten aus. Oder? Oh. Welche Seite vom Frachter? da? Hm. Ah, da. So, was haben wir diesmal? Gott, bin ich doof. Da bei Frachterkampf haben, können wir auch einfach in ein anderes System gucken. Hm, voll vergessen. Oh ja, klar. Wo sind sie denn? Oh ja. Gott, sie lassen sich beschießen halt. naja, der Frachter sieht ja schon gut aus. Wir müssten einfach kurz gucken, ob es vielleicht ein... Oh, scheiße. Oh, ich schieße doch gleich wieder auf irgendwas anderes. Ob es ein Drei-Sterne-System gibt. Hm. Was will denn an, wir sehen hier? mitten im Frachter wieder. Ich bin kotzen. Oh nee. Also die Piraten könnten ja ruhig mal ein bisschen Abstand von dem Frachter halten. Schiff. Ach, oh, ne, da. Ah, sind sogar oben. So, aber es ist super schwer so ein Frachter mit Corvox anstatt Gag zu finden. Oh Gott, war das laut. C. So eine Scheiße. Drei Sterne. <lacht> Drei Sterne Corvox. Da ist die Chance nämlich für auf S. Zwar nur sehr geringfügig, aber... Mal gucken, was sie für einen Frachter haben. Und Sentinel-Fracht, oder? Ah, ja, nee, echt jetzt. Ja, lass mich nur nicht flie schnell fliegen hier. Ich könnte kotzen, ey. Ja, stirb halt, Alter. Oh, Scheiße. schon wieder versehentlich. Hm. Nee. Oh, müssen die eigentlich immer in dem Ding fliegen? Oh. Diese Drecksantennen auf dem Teil, ne? Habe ich nicht drauf geschossen. <lacht> oh, Verzeihung. Oh, hoffentlich ramme ich jetzt nicht diese Betrecksantenne. Wer hat sich den Scheiß ausgedacht, hier eine Antenne zu bauen? Da das aber ein Drei-Sterne-System ist, probieren wir es lieber da. Obwohl wir können ja mal abwechseln machen. Ist ja egal. Da wo es zuerst ein S gibt, da wird er sich geschnappt. Weil die Farbe ist vollkommen egal. Das ist eigentlich in dem piratensystem Was haben die Viking denn fünf einen Frachter? Oh. Mal gucken. Weil die Gag haben immer den... Der aussieht wie ein Sternzerstörer. Die Korvax immer den Sentinel und... Aber die Valkyrien habe ich noch nie drauf geachtet. Haben die denn? Ach krass, die haben auch einen. Das ist ja cool. Eigentlich hat er ja noch einen Kollegen, aber... Oh nee. Ich hab schon wieder auf den Frachter geschossen. Super. Aber mit Vikin wäre... besser. Als mit dem Gag. Weil die Gag die Nerven so extrem. Dann haben wir jetzt aber zwei Systeme gefunden: einmal mit dem Sentinel und einmal mit dem Sternzerstörer. Und da das erste System, in dem wir waren, ein zwei Sterne war und das da oben, das Piratensystem, ist auch nur zwei Sterne. So, die Chance exakt gleich hoch. Hier ist noch ein Korvax. Drei stern Echt jetzt. Dafür, dass drei, Drei-Sterne-Systeme super selten sind. Haben wir hier ohne Ende davon. Müsste ja wieder ein Sentinel-Frachter sein, ne? Oh Gott. Hoffentlich landen wir nicht mitten drin. Oh. Oh. Ja, ey. wie schnell war der denn? Was zum Henker ist denn jetzt? Oh, Alter. Oh, ey. Oh, ich weiß Ob Nimmt keinen Schaden hier, oder was? Sag so, willst du mich verarschen? Was ist denn jetzt? Aber willst du mich verarschen? Mache ich keinen Schaden. Kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. So. fliegt doch nicht immer voll in Frachtkapseln. Ja, super. Weiß ich auch. Mann, Mann, Mann. Jetzt bin ich wahr. Das ist das nervenaufreibend? Man kann aber auch immer keinen anderen aus der Flotte kriegen. Immer nur den einen. Der, der angegriffen wurde. C. So viel Aufwand für nichts. So. Hm. Da ich ja schon mehr Lust auf so einen Fracht habe. Fliegen wir jetzt erst erstmal wieder in das System. Die anderen drei Systeme sind ja auch markiert. Also, man einfach wieder zu finden. Nicht wie letztes Mal. Außerdem müsste man den hier nicht mal mehr umfärben. den partout nicht anvisieren will so, wo sind sie? Die könnten ja mal aufhören mich zu rammen wenn sie explodieren. rausfinden, wo hier oben und unten ist. Oh, Aber sieht verdächtig noch. Hm. Ja, das könnte ja irgendwie unten sein. Ja, ich bin gehick. Äh. Ja, wir sind unten runter. Überlegen, ob wir die Gag rauslassen und nur noch, wenn bei den Valkinien, ja, mehr denselben Frachter, nur andere Farbe. Ah, weil der Typ am Missionstisch ist so nervig, wenn du rumstehst. Ah, klasse. Der ist nie still, der Gag. Immer labert irgendwas. Ja, jetzt kriegt er wieder keinen Schaden. Was soll denn das eigentlich? Also der Frachterkampf macht seit dem Update ja noch weniger Spaß, wenn hier nichts funktioniert. Nicht nur, dass sie die Waffen schw mal, schwächer gemacht haben, nein. Funktioniert der Frachter auch nicht mehr richtig? Ja, und die Schiffe halt, die im Frachter fliegen, ne? Also. gibt's der hier so mal C oder was ja. sind keine Kriegerrasse. Schade eigentlich, dass man nicht mehrere Flotten haben kann. So, dass man in jedem System seine Flotte parken kann. So als Verteidigungslinie. Ja, super, was hingelogen. Ne? das ist irgendeiner. ach ja, Scheiß drauf, ey. No, fuck. Ach ja, jetzt auf einmal tauchen sie auf. Frachter. Oh, ho, ho. Ich schon wieder auf den Frachter geschossen. Oh, bitte nicht. Oh, nein. Hör halt doch auf, auf. Ah. Was müssen die denn so nah hier rumfliegen? Ich, ach, so ein Schwachsinn, dieses Update, ey. Ja, jetzt mache ich Übertragung her. Ja. Aggressionsproblem bei dem Spiel. Hinterher zum Entspannen erstmal. Eine sammeln gehen. Oh, zum Glück. Das gibt mir dein Frachter. Ah, ich will den Frachter als Bezahlung. Siehst du ganz recht. Wenn nicht, knall ich dir. Ja, danke. Eintauschen geht nicht. Ich könnte kotzen. Seit wann das denn? Fick dich, ey. Drecks. Fick Scheiße, ja. Der Dick ist wohl nicht ganz sauber. Hauptsache musste kaufen, Alter. Den ersten Frachter, den wir geholt haben, war nur ein Scheiß-Systemfrachter und wir haben jedes verfickte System durchflogen. Der wollte uns keinen von denen hier geben. Alter, leck mich. Kann ich von dem Schiff aus was verkaufen? Ha. Huh. Der will doch 102... Ich jetzt hier auf dem Dreckschiff stehen, kannst du mal glauben. Kann ich hier meine Scheiße? Darf ich nicht? Ich darf hier keine Raffinerien stellen. Fuck! Wie viel Platz haben wir, was in die Gravitino-Bälle wert? Kein Platz. Oh. Der hat hier aber keinen. Handelsposten, ich geh kaputt, ah. ich das Spiel verarschen will. Wir können auch diese scheiß Verkaufrakete hier nicht aufstellen. Die unnötigste Dreckswaffe ist kaputt gegangen. Ah. Mhm. Ich kann hier drin nichts verkaufen. Alter, warte, vielleicht landet ein Händler. Aber natürlich nicht, weil wir doch nicht die Bezahlung angenommen haben. Wie viel wären das hier? Kacke, das sind nur 30 Millionen. 37 Millionen. Im Raumschiff. heißt 50 60 67 68 Millionen oh, scheiße wir können uns keine Ressourcen hier herstellen Wir haben auch nichts dabei, was Geld bringt. Oh, dieses Rückspiel, ey. Alter Schwede. Scheiße. Nichts mehr ist was wert. Ja geil, und das, der Haufen Müll hier ist so weit weg. Und wenn wir jetzt die Bezahlung annehmen, verschwindet der, sobald wir... Wir müssen hier im System bleiben. Das wäre nicht das Problem. Aber ich weiß nicht, ob... Der verschwindet doch 100 pro, äh dieses Hurenspiel, ey. Ach, Scheiße. Ja, ah, für ein Arsch. zwei so, wird jetzt am liebsten den Kopf schießen. dessen Bezahlung endet Ja, kann er sich sonst für ihn stecken, Also war vollkommen für ein Arsch. Spiel. Ja, mir Latte. Oh, guck mal, ich schieße auf deinen doofen Prachter. oh uh. hm. Nase. Ey. Oh, kaputt gegangen. Oh. Das tut mir jetzt ja fast leid. Waffe kaputt gegangen. Oh. Hat wohl jemand nicht aufgepasst. Oh, hups. Oh, guck mal, ist er kaputt gegangen. Oh, schon wieder. Da schießt jemand versehentlich auf ihn. Was hier, das denn nur? Oh, guck mal. Oh ja, hier scheiß Sentinel. Die Fresse, Alter. Ja, buhu. Alter Schwede. Nehme auch einen Sack. Oh. Jetzt kommen ein paar Sentinels. Oh habe uh, hab ich jetzt Angst. Oh, er ist kaputt gegangen. Oh, er war da wohl von den Piraten angegriffen. Naja, kann ja mal passieren. Oh. Da gehen die Sentinels kaputt. Oh. Wie ist das denn passiert? Oh. Komisch. Oh ja, jetzt. ging das scheiß Tricksding geflogen. Meine Fresse. Guck mal, hier ist noch einer stehen, oh, gleich drauf, ey. Gehen die mir auf den Sack, ey. Oh. Echt, jetzt gehen die Teile im Schiff mhm Zum Ernst leckt mich eh dieses Update war der letzte Rotz wir sind nie Teile kaputt gegangen außer du bist von Galaxie zu Galaxie gesprungen oder hast Wurmloch benutzt Oh ja kritisch, Chad, nee. Oh guck mal haben wir mal aufgeladen, oh ja, wir sehen noch mal an hier, Herr ja, Gottes Willner. Oh. Da hat irgendeiner auf die Sentineljäger geschossen. Komisch. Jetzt kommt deren scheiß Frachter, den man nicht zerstören kann. Egal wie lange man drauf schießt. Ja, jetzt komm meine Fresse die ganze Dachzeit. Kann man auch nicht übernehmen, den Frachter? Nein. Gar nichts gibt mit dem scheiß Frachter. Wo fliegen die eigentlich hin? Lasst euch töten. So. Herr Gott, stirb halt, ey. Jäger so ein Witz wo ist dieser Schwachsinnsfrachter jetzt hin? Ja, noch hier irgendwo. Ach da. Hier kann ich euch zeigen. Kannst du drauf schießen, wie du willst. Nichts passiert da. Kannst die Waffen kaputt machen, wow. So, alles. Ah oh, ja. Ja gut, da bin ich jetzt selber dran schuld. Das blöde Ding. Kann man nie nicht... Kaputt machen, man kann nicht drauf landen. Gar nichts. Das Ding taugt für nichts. Man kriegt keine Belohnung. Beim letzten Mal dachte ich wenigstens, oh ja, cool, schie schieße eine halbe Stunde drauf, knallt sie alle ab. Gibt vielleicht eine Belohnung. Nein. Nicht mal das gibt's. Komm nur in einer Tour neue raus. Und das blöde Ding repariert sich, aber so also alles. Da könnte man das Ding einfach entern, wäre auch cool. Echt jetzt. Oh, kaputt gegangen. Kann das nur passieren? Auf eine Scheiße da. Nicht mal eine Belohnung, ey. Schießt den ganzen Tag auf Sentinels und nichts passiert. Hm. So. Die Folge, die uns nur alles kaputt gemacht hat und wir keinen Frachter bekommen haben, ist dann jetzt zu Ende. Ich hoffe, ihr hatte trotzdem Spaß, auch wenn wir jetzt keinen S-Frachter bekommen haben. Wir werden dann nächstes Mal endlich mit der Basis anfangen. Dann stellen wir uns da auch Sachen hin, dass wir das Geld genug, also schnell genug zusammen haben. Damit wir nächstes Mal dann uns den einfach kaufen können. Dann machen wir auch keinen Kampf. Dann fliegen wir rein jedes Mal, landen, können scannen und dann direkt wieder zurücksetzen. Hätten wir jetzt ja auch machen können, wenn ich den Scheiß gewusst hätte. Gut. Wenn ihr Spaß habt, nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Ansonsten bis zum nächsten Mal beim Basisbau. Hoffentlich, sagen wir es mal so.